Ja, herzlich Willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach, neben Herzburg im Land. Wie sagte der Gitarrist Adam Rafferty beim letzten gethan konzert I hope you genießt es. Ganz lieben Dank an Emilia Grötsch für dieses Küchenmodell aus ihrem 3D-Drucker. Die Küche gibt es übrigens auch in echt.